Als Makler stell dir mal selber die Frage, bist du eigentlich selbst bereit, Hilfe zu empfangen? Was machen die anders als die anderen? Ja? Einzige Lösung, und ich meine das wirklich ernst, die einzige Lösung sind... Herzlich willkommen zu einer weiteren Emotion podcast folge ähm, Wir haben gerade im Vorhinein so ein bisschen geredet äh, im anderen Büro und dachten uns, nee, stopp, weil das ist ein sehr interessantes Thema, gehen wir doch mal in den Podcast-Raum ähm, und lassen euch quasi daran äh, teilhaben, worüber wir gerade gesprochen haben und dementsprechend, let's go. Was war denn Thema eben? Ja gut, wir haben uns ja gerade eben so ein bisschen gefrotzelt ne? ja. und ein bisschen Spaß gemacht und gegenseitig so ein bisschen ge gefrottet. Das gehört natürlich auch zum äh, bisschen Trainingsalltag dazu, ne? sich gegenseitig immer wieder ein bisschen abzuhärten, äh, ein bisschen zu konfrontieren. Äh, ja, also erstmal, was ich total cool fand, war ein äh, Kunde von uns, der war... Gestern im, äh, in Luxemburg im Louis Vuitton-Laden hat äh, zwei Mitarbeiterinnen mitgenommen, die durften sich, wenn ich das richtig verstanden habe, was aussuchen mhm. ähm, als äh, Bonus für gute Leistungen. Wir verraten jetzt mal nicht den Namen, sonst kriegt er zu viele Bewerbungen. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Was, was dabei sehr cool war, und das ist ja sehr auffällig, dass eben diese Luxusmarken etwas echt anders machen als, äh, ja, so normale Marken. Ja, also der erste Punkt war, was sehr auffällig war, dass Louis Vuitton, und das ist ja auch bei uns in Düsseldorf so, das ist auf der ganzen Kö in Düsseldorf der einzige Laden, wo die Leute Schlange stehen. Hm. Ist das Ist schon verrückt, ja? ja. So, es geht gar nicht darum, ob man jetzt Fan von Louis Vuitton ist oder was auch immer, aber Fakt ist, ich komme in jeden anderen Laden direkt rein. Ja. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und da stehen sie Schlange. Aber das ist das Erste. Also das heißt, du stehst einfach Schlange. So. Ja. Und das war natürlich in Luxemburg auch so. Das ist der erste Punkt. Der zweite, direkt was er erzählt hat, gegenüber Gucci und Cartier. Aber die Läden sind kein Vergleich, also die Gebäude sind kein Vergleich mit dem Gebäude, wo Louis Vuitton drin ist. Mhm. Also absolut erstklassig, absolut allererste Sahne wie aus dem Ei gepellt. Ja, ja. Also das ist einfach was anderes. ja. ja. So, und das ist schon ziemlich krass. Das ist schon sehr, ja. sehr cool. Also ist es ist ja, wir haben, ich habe ja letztens mal so, so ein Schaubild, so eine Grafik gemacht. Ähm, wie kann man das jetzt auf Makler ummünzen so ein bisschen, ne? dass ja. man damit was anfangen kann? Also erstmal ist es wirklich so, ist es jetzt gerade, wo du es sagst, ähm, wir haben ja in Düsseldorf auf der Kühl schon einige gute Läden. ja, Egal, ob das Cartier gerade angesprochen, Dior, ähm, Prada, Gucci, Burberry, Burberry diese die ganzen Läden halt sind. Ähm, Louis Vuitton ist wirklich der einzige, wo immer eine Schlange davor ist. Immer. Ja. Wartezeit mindestens eine Dreiviertelstunde. Minimum. Eine Minimum. Minimum. Minimum. Ja. Minimum. Jeden Tag. Ja, wirklich. Egal. Unter der Woche, Wochenende, spielt keine Rolle. Ähm, Gut, das hat natürlich wirklich, äh, da ist natürlich ein richtiges Branding, was da stattfindet ähm, und was die halt sehr, sehr smart machen, auch vor allem im, im Marketing, in, in Kooperationen und so weiter, was ja, aber, die Marke äh, immer wieder, äh, immer wieder ins, in, zum Thema macht, ins Gespräch bringt. Ne? Also vor allem auch genau. Kooperationen. Genau, das ist eigentlich der Punkt. Ne? Das, also was machen die anders als die anderen, ja? Und, und ein ganz, ganz wesentlicher, äh, wesentlicher Punkt ist natürlich in dem Fall der Fame, der dahinter steht, ja, das ist also sehr, sehr viele auch jüngere Leute natürlich sagen klar das Coolste ist halt irgendwie eine Gu äh, ein Gucci-Täschchen sag ich schon ähm, ein Louis Vuitton-Täschchen und ein Gucci-Täschchen das hat schon wir haben schon wieder ganz andere Klientel und das ist schon wieder nicht irgendwie was Besonderes ja das ja. haben schon wieder ganz ganz viele ja und, und das ist bei Louis Vuitton. Ich will jetzt nicht pauschalisieren und bei jedem Louis Vuitton Produkt sagen, das haben nur wenige Leute. Also es Nö. gibt schon auch so ein paar Klassiker, die wo ne, also die auf Masse verkauft werden oder absolut. Klar, da wird ja alles auf Masse verkauft, aber im Verhältnis. Äh, aber du hast grundsätzlich natürlich schon recht. Ne? Genau, das, also da, da passiert auf jeden Fall was. Ja? Ja. So und jetzt muss man sich jetzt muss ja mal auseinanderbringen. Ähm, was ist eigentlich das Besondere? Ja, natürlich auf der einen Seite hast du die, hast du die Influencer mhm. und erzähle ich dir jetzt auch mal die Sportler. Das sind ja eigentlich die allerersten Influencer überhaupt. Ja? Mhm. Ja, also die Sportler, ob das Fußballer sind, generell einfach Profisportler, die, die viel Geld verdienen. Auch bei Richard Müll hast du ja das Gleiche, ne, wo ein, ein Rafael Nadal eben eine Uhr von für x 100.000 Euro trägt oder für ihn sogar eine spezielle. Äh, der hat äh, mehrere Modelle. Äh, genau, eigene Modelle gemacht werden. Aber jetzt lass uns auch nicht so an diesen Luxusmarken festhalten. Genau. Der Punkt ist, die Luxusmarken machen eben etwas Besonderes, etwas Gutes. Und da möchte ich jetzt auch direkt die, die Brücke schlagen. Denn der Punkt ist, was macht denn jemanden in seiner Brand besonders? Was macht jemand einzigartig? Ja. Und ich möchte hier auch eine Sache sagen, die mir sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, was, ich immer wieder auf, was mir immer wieder auffällt, gerade auch in der Coaching-Szene, auch in der makler -Szene. Natürlich gibt es einerseits das Verkaufen, das ist die Brand, ja. Und ich, ich sage halt auch hier an der Stelle, hütet euch vor Coaches, äh, die nur gut verkaufen können. Und das ist leider in den meisten Fällen so. Ja, super verkaufen, ja. Und es wird nur Verkauf gelehrt, du musst verkaufen können. Ja, das natürlich ist Verkaufen wichtig. Wenn aber nach hinten raus heiße Luft kommt, ja, und du nicht deliverst und dann nur Blödsinn rauskommt oder ja. nur oder du nur verkaufst, ja, und bitte Vorsicht, du nur verkaufst weil du, ich sag mal, eine dicke Uhr oder ein dickes Auto oder sonst irgendwas fährst, ja, dann, dann ist das nicht Verkaufen mit Kompetenz. Dann ist das was anderes, ja. Also das merke ich ja gerade bei den jungen Leuten. Ich meine, du bist ja auch jung. Äh, nicht Kompetenz verkauft wird und auch als junger Mensch kann man sehr kompetent ja, sein. Ja, ja. Ich bin, ich habe auch mit 18 Jahren in der Finanzbranche angefangen und habe eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, wie muss ich das eigentlich machen? Ja. Und die Kombination aus einem aus einer guten Darstellung, aus einer guten Selbstdarstellung, aber trotzdem noch seriös, ja, aber kompetent, ja, weil das ist der entscheidende und Kompetenz. Die hat erstmal nichts mit einer 50.000 Euro oder 20.000 oder 30.000 Euro. Und ich wirklich, ein, wenn ich Einspruch äh, nicht mag, ist das so nach dem Motto: Du bist nur erfolgreich, wenn du eine 30.000 Euro Uhr trägst. Also einen größeren Bullshit habe ich nur wirklich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja? Ja. Also, das ist ja immer noch eine Frage, wo hat man Bock und wonach reach ich und wonach nicht. Ja, ja? Also, ich habe nichts dagegen. Finde ich auch toll, alles gar keine Frage. Aber das als Maßstab zu nehmen für Erfolg oder als, als ausschließlichen ähm, Maßstab für Erfolg, ist totaler Quatsch. Ja? Es bleibt dabei, Kompetenz ist alles entscheidend. Verkaufen muss man können, ganz, ganz wichtig. Aber wenn hinten raus nur heiße Luft ey, kommt oder ich sogar noch in diesem Irrtum, auf, dem Irrtum aufsitze, zu glauben, dass wenn ich jung bin und nicht diese wie sagt man Artikel, nenne ich sie jetzt einfach mal oder Statussymbole trage, dass man einen dann nicht ernst nimmt? Das ist natürlich schon sehr schwach. Ja? Also, wenn du auch als junger Maklerin oder als junger Makler, ja hat es nichts damit zu Natürlich soll man deinen Erfolg sehen, natürlich sollst du deinen Erfolg leben, das ist auch cool, das ist auch wichtig, aber zu glauben, dass du ohne das nichts bist, dann hast du ein Problem, ja, dann hast du ein Problem, also, ich würde mal sagen, da gehörst du eigentlich schon direkt auf der Couch, ja, beim äh, ne, Psychiater, äh, weil dann fehlt dir was ganz anderes, dann fehlt dir nämlich wirklich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, was das angeht, ja. ja. Aber nur by the way, so, also das heißt, die Personenmarke ist das eine. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig, weil das unterscheidet dich und alle von allen anderen, ja, mhm. weil Makler zu Makler, Maklerin zu Makler unterscheidet sich mal in allererster Stelle an der Person. Ja. Punkt. Auf jeden Oder? Fall. Oder? Ja. Wie siehst du das? Also ich würde sagen, es gibt, man muss das Ganze so ein bisschen in zwei Bereiche unterteilen. Wo ich fest von überzeugt bin, dass es mein Glauben, meine Meinung, was ziemlich schwierig ist, jetzt im Speziellen auf Makler, ist... Eine, einen Firmenname als Marke aufzubauen. Total. Ähm, weil da brauchst du einfach sehr, sehr viel Budget für, sehr, sehr viel Juice, sehr viel Power im das Hintergrund. Ja. Ähm, viel Zeit, damit das wirklich funktioniert. Ne? Ähm, Beispiel MacMakler zum Beispiel, äh, ist ja jetzt so eine, sage ich mal, eine Firmenmarke. Ja? Da sind aber äh, zig Millionen in, genau, im zweistelligen Millionenbereich Beträge genau. reingelaufen und geflossen um diese Marke aufzubauen. Genau, richtig so. Ja. Das heißt, ne, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo halt wirklich Budget im Hintergrund ist, da funktioniert sowas, aber auch da die, die Lieferung, egal, will ich jetzt ich, ne, ja, gar und, nicht drüber und reden. Im Moment, es gibt halt kein Gesicht dazu. Es genau. gibt null Gesicht. Es gibt kein Gesicht dazu. Ja, und wäre das Budget nicht da, das ist jetzt mal These, die ich aufwerfe, Ja, wäre das Budget nicht da, würde man das nicht in den Markt reinpushen, reindrücken ja. durch viel Budget, Nichts, nein, nein, ja, gar nichts. Genau. Ähm, so, das heißt, dass er, du hast ja richtig gesagt, Persönlichkeit. Ja, das ist der erste Teil. Also dieses Thema, sich abzu, also die Grundfrage ist ja, wie hebe ich mich ab von meinem Wettbewerb? Ich habe zwei Möglichkeiten. Einmal über die Persönlichkeit. Mhm. Da hebe ich mich von Grund auf ab, weil ich bin ein anderer Mensch als du. Ja. Mhm. Ähm, und dementsprechend kann ich mich auch unterscheiden. Absolut. So, der zweite Teil sind die Prozesse. Also mhm. wie ist das Unternehmen aufgebaut und wie arbeitet das Unternehmen? Ja, auf welcher Stufe liefert das Unternehmen? Also die Delivery, welche Qualität, die Pipapo. Selbes Beispiel wie Louis Vuitton. Es baut ja auf Prozessen auf. Klar, wenn du jetzt in diesem Prozess drin steckst, in diesem Moment als Kunde, als Endverbraucher, merkst du es vielleicht nicht, dass du gerade in den Prozess steckst. Aber hinten raus wird durch die Prozesse auch eine Marke geformt. Absolut. ja. Ab, so. Ja, genau. Okay, jetzt um das Thema rund zu machen, das heißt, wenn ich das jetzt in zwei Teile betrachte, wie so ein Kreis, den ich male, der Kreis ist in zwei Hälften, ein Teil ist deine Persönlichkeit, die muss ich natürlich stärken, um dich zur Personenmarke zu machen, zu Personal Brand. Den zweiten Teil sind deine Prozesse, das heißt, wie arbeitest du, wie arbeitet dein Unternehmen, wie ist es strukturiert und aufgebaut? Hier ein Problem. Und zwar das, ich würde sogar sagen, deutlich über 80%. Prozent der deutschen Makler und ich führe ja einige Calls, das heißt, ich denke, ich kann das ganz gut beurteilen. 80% Prozent der Makler basieren auf den gleichen Prozessen. Das heißt, wie arbeiten die einzelnen Makler? Die haben gar keine. Ja, also wenn sie welche haben. Die meisten haben gar keine. Ja, aber dieses keine haben kann Freestyle. ja auch schon ein Prozess sein. Dieses ja, genau. Freestyle ist ja Freestyle. Auch schon Freestyle. Ein Prozess, Freestyle ist ja? äh, der Prozess, so. ja. Auf jeden Fall, ähm, das unterscheidet sich nicht. Ähm, warum nicht? kann man ja auch relativ einfach auf die Quellen zurückführen, weil eben die Schnittstelle, woher kommt dieses Wissen? Wie makelt man? Wie baut man ein Maklerbüro auf? Etc. pp. Es kommt ja aus einer und derselben Quelle unterm Strich. Also kann ich ja dann hinten raus nicht erwarten, dass ich, wenn ich auf dasselbe Wissen zurückgreife, wie ich so ein Unternehmen aufbaue, mich groß von der Masse unterscheide. Mhm. Ne? Also das kann ich ja nicht erwarten. Das heißt, man muss hingehen, die Stärke oder die Persönlichkeit, womit ich mich sowieso schon unterscheide, zu stärken, das zu kommunizieren und die Prozesse so umzustellen und abzuwandeln, dass die Prozesse mich halt auch besonders machen. Absolut. Absolut. Gehen wir jetzt nochmal noch zurück zu diesen äh, Luxusmarken. Ja? Was äh, Der Punkt ist, ähm, es ist, man kann einfach nicht hingehen und sagen, dass die Qualität... Scheiße ist, ja. Oder, oder die Qualität ist genauso wie bei ABC, ja, weil die werden in der gleichen Fabrik in China gemacht oder sowas, ja. Das ist Bullshit, das ist totaler Blödsinn. Also Wer mal von Dolce Gabbana oder von Burberry oder äh, Louis oh. Vuitton oder was ein Pullover angehabt hat, der kennt den Unterschied. Ja. ja oder, oder was auch immer. Ja, Also der, ja. der weiß schon, was der Unterschied ist. Allein das Gewicht. Ja, ja also. also die Stoffe etc. Wir müssen, das, das, will, das ist aber jetzt auch außer Diskussion. Ob jetzt das am Ende des Tages dann natürlich, und jetzt kommt ja ein ganz wichtiger Punkt, das Marketing das ist ja bei, bei Automarken auch nicht anders, ja, dass das Marketing natürlich einen ganz wesentlichen Teil, ja, einen ganz wesentlichen Teil eines Preises ausmacht, ist ja brauchen wir ja nicht diskutieren. Entschuldigung, der Makler bekommt auch 6%, 3%, 3%. Das sind 6% von einer Million 60.000 Wenn ich jetzt einigermaßen schlau bin, habe ich die Bude in das Haus oder die Bude in zwei Wochen, drei Wochen verkauft. Ja, da könnte jetzt auch jeder einigermaßen normal denkende Mensch, äh, du jammerst bei einer Louis Vuitton-Tasche für zweieinhalbtausend Euro rum und ziehst dir aber selber in zwei Wochen Arbeit 60.000 Euro rein. Also bitte mal schön die Kirche im Dorf lassen. ja Wollen wir mal wirklich bei der Wahrheit bleiben, das ist ein Haufen Zaster, Ja, das ist ein Haufen Geld für natürlich auch eine coole Arbeit, wenn man sie gut macht, die ist aber nun mal leider bei 80% der Fälle Nicht durchschnittlicher gut. Standard. Aber, ist es, aber ja genau deshalb, weil es ja in den meisten Augen eben einfaches, schnell verdientes Geld ist. Ja, so eine Immobilie zu verkaufen, das kriege ich schon mal hin. Mhm. Also das ist ja das Feedback, was ich bekomme in meinen Calls, auch okay. von den Leuten, die eben sagen, ich will mich dagegen wehren. Ich will, ich, genau. ich will mich von der Konkurrenz abheben, weil ich will mich da nicht einreihen, weil die liefern eben nur Müll. Okay. So, Aber warum liefern die Müll? Weil die denken, an Immobilie verkaufen ist, kann ja kein Problem sein, liefern halt nur Schrott, das Image, der schließt ja nur die Tür auf, aber verdient einen Haufen Geld. Genau. Das, ne, okay, aber lass uns, das mal, lass uns das mal richtig anschauen. Also, der Punkt ist: äh, zuallererst mal, äh, was, was mir immer wieder auffällt, ist, ich sag, wenn man viel Geld verdienen will, dann muss das Ganze, da muss. Seele drin sein, da muss ja. Herz und Seele drin ja. sein, ja, okay, so, also nochmal der beste Verkäufer, ja, der, der vorne alles gibt, ja, also sein ganzes Herz, seine ganze Seele, um den Sales zu machen, da musst du auch deine ganze, dein ganzes Herz, und dein, also, ne, um den Kunden zu pitchen, dann musst du aber auch dein ganzes Herz und deine ganze Seele reinstecken, um dann nachher zu delivern, ja, um zu liefern ja. und da fängt es schon an. Ja? Also das heißt, wenn ich mir eben, jetzt vergleichen wir immer mal die Luxusmarken, ja ähm, ob das jetzt Uhrenmarken sind, ob das Autos sind oder was auch immer. Also es gibt halt nur mal einen Unterschied in der Qualität von einem Mercedes, BMW, Audi oder Porsche im Vergleich zu irgendwie äh, anderen, sagen wir, wir mal, Marken. Wir nennen jetzt keine Marke, nein, nein, nein, wir das wollen das. Halt, äh, genau, ne? das ist halt einfach so. so und, und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, wie soll ich denn jetzt als Verkäufer, wie soll ich denn jetzt als Verkäufer den Unterschied erkennen, wenn ähm, ich jetzt zehn Makler bestelle und ich, und es ist, die Wette schließe ich ab, ja, wenn ich zehn Makler zu mir nach Hause bestelle und sage, verkauf mir meine Bude und ähm, ich sehe dann zehnmal das gleiche Exposé, Muster Exposé aus der gleichen Software. So viele, so viele Softwareprogramme gibt es ja nicht auf dem deutschen Markt. Ja, so also das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehrfach das Gleiche sehe, ist halt sehr, sehr hoch. Yep. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Dann gibt es so ein paar, ich sag mal, Jungs, die sind auf dem Ego-Trip oder auch auf dem hobby fotografen -Trip. Die haben großen Spaß daran, finde ich auch total in Ordnung. Die lassen, machen halt ihre Fotos selber, die anderen lassen sie vom Fotografen machen, aber eine ganze Reihe machen die Fotos halt eben selber und wissen auf gut Deutsch gesagt noch nicht mal, wie sie eine Kamera in der Hand halten ja. sollen. Ne? Also ne, was das Motto, also dass sie einen Auslöser finden, ist auch schon alles. Ne? Also, Warte, lass mich den Punkt noch zu Ende bringen. So, das heißt also, schlechte Fotos, also das ist wirklich Standard, ja. So, und, und hier ist doch genau der Punkt, der Verkäufer ist doch vollkommen klar, ja, ich kann doch jeden Privatverkäufer anrufen heute und kann sagen, lieber Verkäufer, mir ist vollkommen klar, warum sie erstmal privat verkaufen, ja, weil sie den Durchschnitt der Immobilienmakler einfach nicht akzeptieren und nicht respektieren und deshalb auch nicht bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Verstehst Sie richtig? Da wird jeder sagen, 100, ja. 100 Prozent, aber warum ist das so? Nee. Weil die Leute ja durch diesen durch die Art und Weise, wie sich etabliert wird in den Markt, die Leute, die Eigentümer gar keine also die können ja gar nicht mehr gut von schlecht unterscheiden. Ja, ich will jetzt, pass auf, jetzt will ich aber mal ganz, jetzt, jetzt will ich an der Stelle mal äh, zum Thema Kompetenz kommen. Ja, also es gibt ja Kompetenz und es gibt aber auch Dilettantismus. So, der Punkt ist, wenn ich halt eben äh, nicht weiß, wie etwas geht, ja, dann spricht mich das nicht frei von Schuld also Verantwortung heißt, eine Sache in Ordnung zu bringen, zum Guten zu führen und dafür zu sorgen, dass kein Schaden entsteht. Das heißt aber, wenn ich es nicht weiß, wie es richtig geht, heißt das nicht, dass ich die Verantwortung los bin und sagen kann, ja, ich wusste ja nicht, wie es besser geht. Ja, mhm. Nee, nee, dann bist du ein Holzkopf, dann bist du ein Trottel und ein Depp. Ja, weil am Ende des Tages, wenn du so ein Business anfängst, also wenn du so ein Business anfängst, dann hast du auch verdammt nochmal die Verpflichtung und so viel Geld verdienen willst, dann hast du verdammt nochmal die Verpflichtung, deinen Scheiß auch gut zu machen und zwar exzellent auf äh, Kompetenz höchstem High-Level-Niveau, also ein cooles Exposé abzuliefern, äh, äh, top coole Fotos zu machen und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, lauf mal bitte draußen nicht wie ein Lappen rum oder wie ein Lurch, ja, sondern zeige den Leuten bitte mal Respekt und Wertschätzung und werf dich mal in ein ordentliches Sakko an. Wenn du keine Ahnung hast, lass dich vernünftig beraten. Ja, kauf dir ordentliche Klamotten, das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Ja, du kannst eigentlich rumlaufen wie so ein Lappen. Ja, entschuldigung, mal, willst du für ein Haus für eine halbe Million verkaufen und läufst da in irgendeiner Jeans mit Löchern rum, Ey, wo sind wir denn eigentlich gelandet, ja, das ist ja echt, eigentlich ist das eine Frechheit, davon kann keinem erzählen, ja. ja, oder kommst da in so einer, ich sag mal, verbeulten Karre um die Kurve, das, das geht nicht, das sind einfach Sachen, die gehen einfach nicht, das hat ja. was mit Respekt, das hat was mit Ernsthaftigkeit, das hat was mit Professionalität zu tun, und Leute, wirklich, jetzt die hier den Podcast hier hören, hey, ich feiere euch, ich mag euch, wir kriegen so viel cooles Feedback, aber ich habe einfach die Nase voll. Ähm, ähm, die Dinge nicht beim, wir müssen die Dinge beim Namen nennen, weil das ja. geht einfach nicht. Wir jeder Einzelne da draußen und das wirklich Leon, das ist echt ein krasser, krasser Punkt, ja. Jeder Einzelne da draußen, ja, das, das Image der Immobilienmakler, was wirklich schlecht ist. Aber jeder Einzelne da draußen muss sich darüber im Klaren sein dass er mitverantwortlich dafür ist. Jeder, ich, du, wir, wir arbeiten in dem Business und jeder andere ist ein Stück weit mitverantwortlich dafür im Positiven, dass es sich dreht, aber auch im Negativen, wenn er keinen coolen Job abliefert, ja, wenn er schnell, schnell macht, wenn er wenn der Käufer nicht zurückruft bei Anfragen, all diese ganzen Dinge, das sind so oder den, den Abkürzungsschnell äh, Deal macht und alle anderen, den, allen, antworten, äh, allen anderen antworten wir nicht mehr, weil wir das einfach gar nicht für nötig halten, weil wir jetzt mal gerade keinen Bock haben. Also das geht einfach nicht. Ja? Das sind einfach absolute Dinge, die sind sowas von, von, von, von No-Go, ja, das, das, das, das darf man, also ich, darf ich gar nicht lange drüber nachdenken, ja, da kriege ich ja Schweißblatt auf das Stirn bei. Ne? Und das, und das ist genau der Punkt, ja. Also diese, diese wirklich ineinander fließenden Prozesse, diese absolute Professionalität, ja, vom Scheitel bis zur Sohle, das ist das, was Verkäufer draußen äh, wollen. Ich glaube, dass dieses High Level können Sie noch gar nicht, können die Verkäufer noch gar nicht begreifen. Aber zumindest diese Form von Lieferung, die muss Standard sein und nicht dieses Gehabe ja und dieses Getue da draußen und dieses diese wirkliche Inkompetenz, die da stattfindet, ja. die muss ein Ende haben. Hoffentlich mit diesem Podcast. <lacht> ja, das wäre wär schön. Also, ich oft mal, ich kriege oft die Frage, ja, wie beschreibst du denn am besten, wie beschreibst du denn am besten, ähm, wie äh, man einzelne Makler aufs nächste Level bekommt? Also ich kriege die Frage hm. ja, ja. oft. Hm. Und was mir, also wo ich drauf gekommen bin, dass irgendwie den Leuten, was die Leute am, am besten verstehen, ist, dass es nicht darum geht, was man tut, sondern dass es eigentlich ausschließlich darum geht, wie man es tut. Absolut. Ja, Absolut, weil... 100%. Ne, ja, f, äh, ja, aber f, ich bin doch jetzt nicht besonders, wenn ich dann Flyer mache. Das machen ja auch viele andere Flyer. Genau. Nochmal, es geht nicht darum, ja. ob du diesen Flyer machst. Es, es auch geht darum, was steht da drauf, machen. was für eine Botschaft, was ja. für eine Qualität, wie sehr holst du die Zielgruppe ja, ab und ja, so klar. weiter. ja, klar. ja also Guck mal, Gucci macht auch Handtaschen und Louis Vuitton auch. ja Und, und bei Aldi kannst du auch äh, einmal im Monat Handtaschen kaufen auf dem Krabbeltisch <lacht> <ja>. <lacht> oder beim Karstadt oder, oder im Kaufhof oder sonst wo. ja So, verstehst du? Das ist aber der Unterschied, das ist aber der Unterschied, der den Unterschied ausmacht. Ja. That's it. Und wenn du oder wenn, wenn die Leute da draußen einfach nicht nicht begreifen, dass die einzige Lösung und ich meine das wirklich ernst, die einzige Lösung sind oder ist Kompetenz verbunden natürlich mit dem, der Entwicklung von Fähigkeiten ja und wenn du keine Ahnung von Marketing hast, hast du entweder die Verantwortung, die Leute zu holen, die da Ahnung von haben ja, ja? und dir die zur Seite zu holen oder du setzt dich auf deinen Hintern und lernst es. Ja, aber hinzugehen und zu sagen, das funktioniert bei mir aber nicht, ja, das ist einfach schon wieder, da sind wir schon wieder bei und und, da, und danach die Aussage, ja, aber ich mache das ja schon, aber es klappt halt nicht. Ja, genau. Ja, super. ja Das, das, das, das, das ist aber dann eben die Verantwortung ablehnen. Ne? Und, und, und das geht halt nicht. Ich kann nicht die Verantwortung einfach ablehnen, nur weil was nicht funktioniert oder weil mir was nicht gelingt. Das, das, das ist halt äh, Arschkarte gezogen. Punkt. Genau, Ganz einfache Arschkarte gezogen. Ja? Und nochmal zurück zum Thema. Am Ende des Tages zwei Dinge sind entscheidend. Einmal die Personal Brand, jetzt im, im Rahmen jetzt von Dienstleistungen und, und Immobilienmakler, irgendwann kommst du vielleicht in der Situation, dass du aus dieser Personal Brand rausgehen kannst, ja, weil deine Firma groß genug ist und du ziehst andere Gesichter nach, ja, ja. so wie wir jetzt Vater und ja, Sohn klar. ne, und ich nicht mehr Umwandeln ganzen. ist immer noch eine Option und auch möglich. Ne? Das ist ja auch eine Vorfrage von dynamischer Entwicklung, ja, ist ja logisch. Ja. ne? Ja, Da läuft ja auch kein Louis im Louis Vuitton-Laden rum <lacht> ja, und, und, und macht da den Clown. <lacht> ja, ne, so ist, ja Auch wenn das Louis wie Tong heißt, ja, aber der Typ läuft ja auch nicht da rum und, und wirft die Taschen über den Tresen, ne? So ist halt so, ja, das hat sich halt irgendwann mal weiterentwickelt, ja, normale Sache, ja. ja. So, wir sind halt lustig drauf heute, ne? Und, und die zweite Sache ist einfach die Prozesse. Und schaut auch diese, ich sag mal Prozesse wird ja immer gleich CRM-Software. <lacht> ne, das ist ja, das ist dann schon wieder eine so, ja, da habe ja wie CRM-Software, dann habe ich doch, ich habe doch, ich habe doch eine CRM-Software. Ja. Das sind die Prozesse. Ja, verstehst du? Also es sind die Prozesse sind die Workflows jeder einzelnen Abteilung deines Unternehmens. Und selbst wenn du alleine daraus nur rumläufst, hast du ja trotzdem die Abteilungen. Ja, hallo, was stimmt mit dir nicht? Ja, also du hast Die Abteilungen sind doch da, ob das eine Buchhaltung ist, ob das äh, Public, also PR ist oder oder äh, wie gesagt äh, Lead-Gewinnung oder ob das eben die Delivery ist, äh, Sales, Recruiting, Einkauf. HR und so weiter. Spielt alles gar ja. keine Rolle. Ne? Also du musst, jetzt meine ich jetzt ernst, wirklich, ihr müsst da treffen, ihr müsst Halt verstehen nicht, weil du alleine bist, existieren diese Abteilungen in deiner Company nicht, sondern die macht halt keiner. Ja. Du stehst halt alleine auf weiter Flur, ja, und und und und, und macht und kein Mensch macht die halt und die türmen sich oder du siehst sie halt nicht. Ne? Aber irgendwann wird es halt nicht funktionieren, ja, und es also ne? das sind halt alle Sachen, die im Verhältnis gesehen, ja. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch, es geht ja nicht um Abwerten. Es Nein, geht darum, überhaupt nicht. Also ich glaube, das muss man aber mal ganz kurz bewusst machen. Ne? Genau. Es geht wirklich gar nicht darum, irgendwie jemanden abzuwerten. Nein. Aber am Ende des Tages, das ist ein Podcast, es gibt halt einfach Dinge, die, die laufen nicht so, wie sie laufen sollen. Ja, klar. Es gibt halt Leute und ich weiß, dass jeder Einzelne von den Maklern, die eben den Anspruch haben, nicht da sich einzureihen, dass die auch genauso das sagen würden, weil sie es ja sagen in meinen Gesprächen. ja, Die sagen ja, das geht gar nicht. Und, und genau das sind auch die Leute, die wir ansprechen wollen, ja, die eben sagen, nein, ich möchte nicht so wahrgenommen werden, ich möchte was dagegen ändern, etc. Das sind die Leute, für die ist dieser Podcast genau richtig. Und alle anderen sollen einfach äh, zuhören oder ausmachen, ist ja auch egal. Aber am Ende des Tages, ähm, wir, sind, wir haben das Gespräch angefangen drüben, wir sind jetzt in den Podcast-Raum gekommen und genauso hätte das Gespräch drüben wäre es auch ja, genau, stattgefunden. Absolut, ja, klar. Also warum sollen wir jetzt hier was zensieren ja, am ja, Ende genau. des Tages? Also, also nochmal, es geht weder um bestimmte Personen, sondern ja. es geht halt um, um eine Allgemeinheit. Einstellung. Es geht auch um eine Einstellung, ne? ja. eine Einstellung zu dem Beruf, den ich mache, zu meiner. Bin ich, bin Zu deiner ich, Person auch. Ja, ja aber, Wie bist du vom Innern her aufgestellt? Genau. genau. Bin ich Pro, also, äh, Ist das eine Profession, der ich nachgehe? Ja? Ja. Will ich nur dafür bezahlt werden oder will ich Experte sein? Ne? Mhm. Ja, also Profi ist jemand, der bezahlt wird für das, was er tut. Ein Experte ist, der das, was er tut, besonders gut kann. Ja. Ist ja auch schon mal ein kleiner Unterschied. Ähm, aber an der Stelle noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist, und dann können wir auch zum, zum Schluss kommen für heute, ist einfach die Sache was ich immer wieder feststelle, bist du überhaupt, weil schau, wirklich ein ganz wichtiges Thema. Die Leute beklagen sich über Leute da draußen, über Verkäufer, zu wenig Aufträge. Stell dir doch mal selber die Frage, als Makler, stell dir mal selber die Frage, bist du eigentlich selbst bereit, Hilfe zu empfangen? Weil, weil, weil. Killerfrage. Bist du selber bereit, Hilfe zu empfangen? Bist du selber bereit, Hilfe anzunehmen? Und du wunderst dich, dass du zu wenig Aufträge hast und prüf mal, wo, wo lässt du dir denn helfen, dein Business aufs neue Level zu heben, dein, dein Einkauf zu verbessern, deine Skills zu verbessern, dich als Mensch zu verbessern, dich als Persönlichkeit zu verbessern, dein Mindset zu verbessern, deine, ja, Marke, dein, auf deine Marke aufzubauen, dein, dein, dein, dein ganzes Know-how, dich als ne, also wirklich deine Fähigkeiten. Wo lässt du dir helfen? Und du wunderst dich, dass die Verkäufer sagen, sie haben keinen Bock auf dich? Oder auf euch, auf die Makler, kein Bock, weil ihr selber, die viele Makler, gar keinen Bock haben, sich bei irgendwas helfen zu lassen. Ja, und das wirklich eine Musterbranche dafür ist. Wir machen, wir wursteln einfach mal so dahin und darum. Das ist wirklich eine Branche, wo das extrem Gut ausgeprägt so passt, ist. Ja. Extrem, und deshalb kriegen die genau das auch zurück deshalb kriegt ihr es genau auch zurück, dass die Privatverkäufer sagen, pass auf Leute, so wie ihr euren Job macht, so unprofessionell, das können wir selber auch, ne, weil yes. das mal wieder bei der sichtbaren Leistung, ne. ja. die Leute sehen natürlich auch nicht, was im Background stattfindet. Warum? Weil der Makler nicht in der Lage ist, durch Marketing zu kommunizieren, was er wirklich für einen coolen Shit macht. Ja, so und... In diesem Sinne, liebe Freunde, Leiterkeit da draußen, das ist das Schlusswort für heute gewesen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt uns gerne auch einen Kommentar hier rein und vor allen Dingen in der Infobox könnt ihr auf den Link klicken. Wir beraten euch gerne, wenn ihr denn bereit und Lust darauf habt, Hilfe zu empfangen, sind wir gerne für euch da und folgt uns auf den sozialen Medien. Ganz neu, wir haben auch einen eigenen TikTok-Channel angefangen. Macht einen Riesenspaß, mal ein ganz neues Format. In diesem Sinne... Bis demnächst. Mega Seminar, habe viel mitgenommen, viele coole neue Tools gefunden und die ich auch direkt umsetzen möchte und vielleicht auch ein paar Sachen, die ich auch zukünftig äh, vielleicht von, äh, direkt vom Heinz übernehmen möchte, zum Beispiel jetzt die Webseite und sowas, da konnte man sich schon viele Anregungen nehmen und äh, das kommt einfach nochmal exklusiver und bringt den Kunden im Endeffekt auch nochmal was. Und äh, da sehe ich auf jeden Fall ein großes Potenzial drin und hoffe dadurch, Vielleicht mehr Umsatz zu generieren und äh, dann zukünftig auch mit dem Heinz noch weiter in Kontakt zu bleiben und äh, dass das alles, äh, ja, alles wächst.